Ja, und los geht's. Bearbeiten, Voreinstellungen, Allgemein, Häkchen raus, okay. Fertig. Jetzt könnt ihr hier Sachen reinziehen, platzieren, ist kein Smart-Objekt mehr. Reinziehen, das war ein Video. Ah, ich habe ein Video importiert. Reinziehen, platzieren, kein Smart-Objekt mehr. Gern geschehen. Ähm, sonst noch irgendwas? Ah ja, nee. ciao.